Sie lachen doch, wir treten alles klein. Denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Hallo, willkommen zurück zu Vairo oder Varios oder wie auch immer. Und äh, ja, ich join einfach mal ganz random gediegen drauf. Hallo. Ähm, ich glaube, meine Aufnahme leckt gerade ein wenig. Auf jeden Fall äh, ist gerade äh, der Owner drauf. Der, der hat sein Teammate leider vorhin verloren. Und ähm, ich habe Angst, dass wir nachgejoint werden. Aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall. Ähm, etwas essen zu farmen äh, Ich sollte am besten auch noch mal Oh, ich muss mal kurz nachschauen, hab ich überhaupt noch Speicherplatz. Oh, uh, das war knapp Hey, ich jetzt keinen Speicherplatz gehabt, das war schlecht äh, Green wird doch nicht mehr mitreden leider, weil er hat nicht so viel Zeit und wahrscheinlich ist ihm das doch zu langweilig, kann ich auch verstehen, also Da jetzt kein Hate an Green, dass er mir keine seelische Unterstützung gibt, er wird da in ja Ge Geiste bestimmt da sein mir helfen der meint ja auch, ich kann das trotzdem noch reißen, auch wenn ich es nicht glaube, aber ja, ja, auch immer. Ähm, wie war das jetzt eigentlich mit Syani. Und hier ist einfach schon die Border, es ist so lächerlich. Äh, wir werden heute, by the way, nur Essen farmen. Und dann in den nächsten paar Folgen in den Nether etwas farmen gehen. Oh mein Gott, <lacht> oh, ich bin so dumm. Hier ist sogar noch Wasser. Wow, ey. ich bin aber echt ziemlich schlau heute. Ähm, auf jeden Fall mh, hatten wir das nämlich jetzt noch mit Sani äh, abgesprochen. Es war eigentlich so geplant, dass ich einen Zweig, nur einen Zweig bekomme und äh, mit Sani kämpfe. Also nochmal neu kämpfe. Er kriegt Full Stuff, das was er hatte, vorher hatte, und ich kriege meinen Stuff. Bleibt bleib wahrscheinlich alles so. Und wir hätten dann ganz normal gefightet. Ähm, Ding ist nur, ich hatte das ganze Wochenende lang keine Zeit. Kannst du bitte herkommen? Dankeschön. Ich habe das ganze Wochenende lang keine Zeit und dann wurde das halt immer verschoben, verschoben und dann war das halt leider, ich glaube zwei Tage oder so, zu spät und dann, ähm, ja, haben wir den Kampf doch nicht gemacht. Ich habe jetzt nur einen Strike bekommen, ähm, weil ich den Kampf nicht gemacht habe. Mit Syani. Das, wie gesagt, jetzt nochmal zum letzten Mal. Tut mir wirklich leid an Syrani, das war es richtig unfair von mir und das wird mir äh, hoffentlich nicht mehr passieren. Ich meine, ich habe ja dafür jetzt auch äh, meinen team Butter, kann ich mal so sagen, verloren. Ähm, es sind nur noch fünf Leute insgesamt in meinem Leben. Es ist hier der Owner, die Nobodies. Ich, äh, Sanuso, glaube ich, heißt einer. Und äh, ein Team. Ja, es gibt noch ein Team. Und zwar FluffiFa und Pommes-Trommler-HD. Äh, ja, leider ist vor allem Pommes-Trommler ziemlich gut. Zumindest habe ich das so gehört vom PvP her, dass sie gut sein sollen. Okay. Das ist mal gleich gut, aber das ist ja der Rückstoß. Ähm, und ja, ich glaube eigentlich, nicht, dass ich das schaffe. Aber man soll, ja, man soll ja, trotzdem Hoffnung haben. Und ich kann die Kuchen in der Mitte nicht essen, weil die backen rum und dann ich nur noch mehr Hunger. Das ist dann nicht so gut. Ähm, ja, wir werden heute nur ein wenig rumlaufen, ein wenig äh, talken und ja, ein wenig Spaß haben hier in diesem Projekt. Ne? darum ging es ja. Es ging ja darum hier, dass wir Spaß haben. Und wir haben noch ganz viel zum Brennen. Das könnten wir eigentlich währenddessen tun, merke ich gerade. Ich glaube, das machen wir sogar. Wer auch immer hier die Brücke gebaut hat, <lacht> Grüße geht dadurch raus. Ne, keine Ahnung. Äh, wir können unten in der Überschreibung sehen, welche fünf Leute noch alle leben und ihre Kanäle. Ich sag nicht, ihr solltet da jetzt unbedingt äh, vorbeischauen, aber könnt ihr gerne machen. Das ist euch äh, belassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, ob ihr sie schauen wollt oder nicht. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Ach Scheiße, es regnet ja. <lacht> Was ein Blödsinn hier Ähm, ja Wir werden auf jeden Fall in den nächsten paar Folgen in den Nether gehen Nur ich möchte halt wirklich gerne noch äh, Ein paar Tiere killen Und die Kuchen bringen ja da nichts Die baggen nur rum Ähm Leider glaube ich aber nicht mehr, dass wir Tränke machen können Deshalb verwerfe ich erstmal die Idee Da Ähm Wie soll ich sagen Ach, kacke nicht müsste ich das braten egal dann esse ich es ist erstmal roh was andere das brate ich glaube ich lieber ähm, sag mir nicht, ich habe keinen Stein doch lol <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte ah nein äh, egal auf jeden Fall ähm, können wir keine tränke mehr machen weil Fluffy und Pommes kommen wahrscheinlich die einzigen Warzen haben die realistischerweise ähm, Vorhanden sind. WTF. Yo. Ich brauche schnell das Essen. Ich brauche schnell das, brauch das Essen. Kommt er auf mich zu? Ich weiß nicht, was er macht. Er macht gerade nichts. Habe ich ihn getroffen? <lacht> falten wir jetzt? Eigentlich sollte ich nämlich mit Sunny falten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, die beiden kommen rauf. Kann sein, dass wir heute sterben, Leute. <lacht> Mir wäre es eigentlich egal mittlerweile. Es hat bisher ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte nichts dagegen in das Projekt und so. Und ich würde sagen. Oh nein, er hat auch einen Bogen. Wir fighten gegen den Owner. Könnte doch auch heute schon beendet werden, das Ganze hier. Ganz ehrlich. Na, ja, schlecht ist er nicht. Nobody ist in fünf Minuten schon weg. Okay. Das war jetzt so überraschend. Aber ich habe nichts gegen den jetzt. Also gegen Fight. Vielleicht hat er sogar Essen. Wie viele Pfeile habe ich noch. Okay, reicht. Reicht noch für den Fight. Er ist da oben. Glaube ich. Doch, nein, da hinten ist er. er rennt weg von mir. Er rennt weg von mir. <lacht> ich weiß, ich bin etwas ruhig, aber ich weiß halt nicht, wie ich kommentieren äh, soll, to be honest. Oh, da ist die Border, mein Freund. Was hast du vor? Oh, er ist im Wasser, er kann nichts machen. Er kann nichts mehr machen. Er kann nur noch hoffen, dass er mich trifft. Und ich eigentlich auch andersrum. Aber von hier habe ich mehr Chancen zu treffen. Aber ich treffe trotzdem nicht. Egal, let's go. Fistfight. Komm schon, komm schon, GG, würde ich sagen. GG. Oh, ich habe den Owner gekillt. Okay, äh, oh mein Gott, ich habe gerade. Ich kann mich grad überhaupt nicht mehr konzentrieren. Wenn ich jetzt abgeklatscht werde, werde ist es zwar lame, aber kann ich verstehen. hab ich verdient. Ich habe nicht verdient zu leben. Ich habe einen unfairen Kampf gegen die gemacht. Das ist echt unfair gewesen. Ne? Und ja, Zuckerrohr oder oh, war so viel Zuckerrohr eigentlich? Äh, ich weiß nicht. Aber das war ein fairer Fight. Und äh, Grüße gehen raus an Nobodies. Guckt gern bei ihm vorbei. Allgemein immer. Wenn jemand stirbt, dann packe ich die ganz oben rein in der Beschreibung. Weil sie haben es verdient. Sondern damit niemand anders mehr das alles bekommt. Was ist so für Eisen? Warte, vielleicht ich mir noch ein wenig Eisen mit dazu? Fragezeichen, Mike, weiß es? Willst du haben mit Eisen? Nee, so. Mm -hmm. Oh, oh, lol. Äh, gib mir kurz bitte mein lava einmal wieder. Dankeschön. So, wir brennen alles. Wir gehen nicht mehr farmen, by the way, Leute. Er schreibt, mhm. Mm lol. <lacht> Jetzt gibt's nur noch vier Leute. Das heißt, äh, ab den nächsten Folgen gibt es Event. By the way, ich darf noch ein paar weitere Folgen aufnehmen. Nein, ich habe das ganze Eisen in den Ofen gelassen, wenn die da jetzt in der Mitte sind, ne? Scheiße, wenn die in der Mitte sind und die sehen meinen Ofen. Dann haben die mal... Schieben wir mal die Aufnahme später. Okay. Vielleicht denkt er, ich habe etwas geschietet. Aber er wird es ja sehen. Grüße gehen raus an dich. Nichts persönlich. Ich habe nichts gegen irgendwas Persönliches, gegen alle, die ich umbringe. Oder die gegen mich umbringen, ja. Das ist alles... Äh das gehört zum Projekt. Das ist halt so ein Projekt. Da muss man das auch abhaben können, dass man stirbt. Das ist okay. Das muss man halt akzeptieren. So, wir sind jetzt hier in der Mitte. Und ich habe Angst, weil wenn hier einer von den beiden ist, dann bin ich tot. Ich habe kein Essen und eigentlich wollte ich heute farmen. Ich weiß aber nicht, was äh, Nobody's gemacht hat. Oh, das ist ein Zombie. Hallo, guten Tag. Haben die meine Sachen genommen? Nein, ja, nichts genommen. Perfekt. Ähm. Ja, ich werde aber leider verhungern. Ich hoffe, im, beim Event kriege ich Essen. So, aber jetzt noch schnell Gold braten. Das wollte ich jetzt noch in der Rest der Folge machen. Zack. Und dann Äpfel. Ach, verdammt, ich habe keinen Platz. Äh, so, packen wir mal alles, was ich jetzt nicht brauche, weg. Ah, egal. Wir suchen noch ein paar Äpfeln. Das, ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll in den nächsten Folgen. Ich könnte jetzt theoretisch noch ein paar weitere Folgen aufnehmen. Langweilig oder so, also alles hochladen. Das einzige, was ich brauche, sind Äpfel. Wenn, ich muss ja eigentlich jetzt bleiben, weil nicht, dass mein Gold irgendwie gesnackt wird, weil dann bin ich am Arsch. Okay, meine Aufnahme ist vorbei. Kampf? Nein. Oh nein, wenn er in die Mitte kommt, dann renne ich sofort weg. Nein. Danach, Nachricht wurde gelöscht? Anti-Spam. Danke, Anti-Spam. Vielen, vielen Dank. Scheiße, ich brauche Goldäpfel. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich krieg Angst bei denen. Da kriegt man einfach richtig Angst zustände. Ah, lass das Gold erstmal beraten, oder? Ich versuche noch einmal den Kuchen... Vielleicht funktioniert er ja doch. Na komm bitte, Kuchen bitte sagt. Aber neunmal respawn da einfach wieder. Wenn die dann heißt das eh, dass das nicht funktioniert. Aber vielleicht hat der Kuchen ja geklappt. werden wir gleich sehen. Ich sneak auf jeden Fall was herum. Ich finde keine Äpfel. Das gibt es doch nicht. Ihr zieht das doch nur. Mag sein. <lacht> Ey, ich will einfach nur gekickt werden ganz schnell. Hier ist ein Apfel! Ist Perfekt, perfekt. Fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck. Ich hab ihn gesehen, Leute. Ich hab ihn auch gesehen. Holy shit. Ich sehe ihn immer noch. Der lädt bei mir immer noch. Scheiße, ich hab kein Essen. Ich hab echt kein Essen. Ein Hase. Oh, Sprungkraft wäre jetzt perfekt gewesen. Oh, scheiße, egal. Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Oh, grüße gehen raus an euch, Jungs. Äh ich hoffe, die verfolgen mich jetzt nicht. Falls sie mich doch gesehen haben sollten. Das wäre scheiße. Hi Zombie. Tschüss, Zombie. Bis bestimmt ein Untergrund. Genau! Ich freue mich, wenn ihr auch meine Aufnahme dann sehen. Äh machen wir das. Machen wir so. Und dann machen wir kurz einen Goldapfel. Ja, ich weiß, Leute, ich, ich sehe gerade nichts. Ich hab habe leider, leider keine Fackeln mehr. Ich habe tatsächlich aber noch ein. Oh. ja, ja. Äh, Spectator. So, ein Gottapfel haben wir zumindest. Immerhin einen. Ja, mehr kann ich jetzt nicht hinbekommen. Äh, lass mal so. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach bis äh, meine Zeit zu Ende ist. Wir werden dann, äh, in der nächsten Folge fighten okay wie schreibe ich dann bitte Psy, da habe ich noch nie geschrieben so. Naja, egal. Ähm, wir werden in die nächsten Folgen dann fighten. Nächste Folge ist finale und es ist bald zu Ende. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich hoffe, die verfolgen jetzt nicht mich, mich jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Äh. Ich schau mal was. <lacht> okay. Also haben wir Licht, Leute, das haben wir nicht. Wenn die mich jetzt noch finden, dann bin ich halt leider tot, aber wir hoffen es mal nicht. Ja, Leute, ähm. Mir ist eigentlich tatsächlich mittlerweile egal, ob ich gewinne. Am Anfang war es mir nicht mehr so egal, weil ich ja mit Green noch zusammen äh, in, im Team war. Wir waren ja noch die Hashtag Princess. Und ganz ehrlich, ein wenig zum Projekt. Ähm. Wir hatten. Ich hatte eigentlich vor, mehr so dieses Prinzessinnen-Feeling reinzubringen. Zum Beispiel auch mit dem Thatcher-Pack und. Weiß ich nicht, so mit der Art, wie wir das alles hier machen. Aber. Ist nicht ganz rübergekommen, nur das Thatcher Pack und das Intro ist rübergekommen, aber sonst nicht so viel. Und da gucken wir mal, ob wir dann in Season 2, was äh, im April, glaube ich, starten wird. Ich weiß es nicht, vielleicht auch schon nächsten Monat, ich habe keine Ahnung. Ähm, da wollen wir versuchen, das etwas besser zu bekommen und wahrscheinlich wird äh, wieder mein Partner sein. Und äh, ich chill jetzt ein wenig, das ist mein Plan. Und, äh, ja, hätte <lacht> ich jetzt doch gegen die gefaltet, ich hätte es nicht gemacht, weil, ähm... Äh, sanuso ich und die beiden sind ja noch ein sind ja noch äh, im leben und ich habe vorhin erst erfahren dass äh, wenn so noch vier leute leben und das ist ja jetzt so der fall dass dann ein event kommt irgendwie dass alle gegeneinander kämpfen oder so dann werden wir mal schauen wie das nächste von ablaufen wird also gefallen da positiv keine und da ich könnte gerne bei meinen social Media vorbeischauen würde mich sehr freuen ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu seltsam. Ich habe zumindest den, oder, oder den äh, Inhaber von diesem ganzen Projekt gekillt. Das ist schon äh, eine Kunst, finde ich. So, und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten mal wieder. Außerdem die kommen jetzt zu nah, weil dann werde ich nämlich nicht gekickt. Dann muss ich schnell wegrennen oder ich sterbe einfach. Egal, haut rein, Leute. Schönen Tag noch und ciao.